Herzlich willkommen zu Audiatur.at, dem Grundrechteblock zur Pandemie. Mein Name ist Gottfried Forstuber, ich bin Rechtsanwalt bei Forstuber und Partner in baden Wien. Seit circa 14 Tagen bekommen wir am laufenden Band Zuschriften und Nachrichten. Einige davon stammen auch aus dem öffentlichen Dienst. Seit mehr als 40 Jahren diene ich dieser Republik. Bis vor circa zwei Jahren dachte ich immer, dass ich in einem Rechtsstaat lebe. Und hatte ich das Gefühl natürlich auch in meiner dienstlichen Tätigkeit. Dieses Gefühl kommt mir sowohl dienstlich als auch privat immer mehr abhanden. Und werden die momentanen Umstände für alle Menschen, die einen gewissen Gerechtigkeitssinn, Anstand und gesunden Hausverstand haben, immer bedrohlicher und psychisch sehr belastend. Der Mann hat recht. Wir sind ja schon lange nicht mehr bei der Frage, ob Gesundheit ja oder nein, ob Impfung ja oder nein. Ob Lockdown, ja oder nein, wir sind mittlerweile bei der grundlegenden Frage angekommen, Freiheit oder Tyrannei. Dazu noch ein paar kurze Anmerkungen. Vienna AT, 28.08.2020, Bundeskanzler Kurz, es wird keine Impfpflicht geben. Geht aber munter weiter. 10. November 2021, Köstinger, Zeit der Solidarität mit Ungeimpften ist vorbei. Ist das die Realität, in der Sie leben wollen? Wo sich zweimal Gestochenen mit dreimal Gestochenen streiten müssen, wer weniger gefährlich ist? Seit März 2020 gibt es einen unglaublichen Wissenszuwachs. Nur bedauerlicherweise scheint das nicht gerade bei der Politik anzukommen. Beziehungsweise haben Sie offensichtlich nur aus einzelnen Bereichen Fachleute. Zum Beispiel Immunologen sehe ich überhaupt gar keine. Würde man nämlich mit ihnen sprechen, müsste eigentlich auch die gute Frau Köstinger und Co., dass es schon nach einer Infektion, nach überstandenen Erkrankung auch über Jahre bis sogar hin Jahrzehnte oder ein Leben lang eine Immunität gegeben ist. Und was macht man jetzt über Nacht? Schreibt der Gesundheitsminister fest, dass alle, die genesen sind, einen Antikörpernachweis haben, plötzlich Menschen zweiter Klasse sind, weil sie eben eine angebliche Gefahr für andere darstellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so geht man nicht mit Menschen um. So geht man nicht mit einem Rechtsstaat um. So geht man nicht mit unseren Grund- und Freiheitsrechten um. Auch in der aktuellen Verordnung, soweit mir jetzt erinnerlich, dritte Covid-19-Maßnahmenverordnung, findet sich in § 23 Absatz 4 eine sogenannte Übergangsbestimmung, dass Antikörpertests, die eben vor dem 11.21 ausgestellt wurden, nach wie vor ihre Gültigkeit besitzen. Problem ist nur, dass bei §1 der gleichen Verordnung eben dieser Nachweis, nämlich der Antikörpertest, nicht mehr explizit angeführt wird. Aber welchen Sinn und welchen Anwendungsbereich hätte denn dieser vorhin genannte 23 Absatz 4 wenn denn nicht, dass Menschen, die einen Antikörpertest haben, vor dem 1.11. eben ausgestellt, auch nach wie vor diesen als Nachweis für ihre geringe epidemiologische Gefahr verwenden können. Wo bleibt eigentlich die rechtliche Hilfe in dieser ganzen Situation? Am 16. März 2021 habe ich namens sieben Mandanten beim Verfassungsgerichtshof einen Antrag auf Normenkontrolle eingebracht. Kurz zum Umfang dieser Tätigkeit. Es sind 5600 Seiten an Beilagen, in Summe sind es 333 Beilagen, mittlerweile etwas mehr. Der verfahrenseinleitende Schriftsatz hat etwa 500 Seiten, hinzugekommen sind im Laufe des weiteren Verfahrens noch mindestens weitere 100. Also im Grunde genommen liegt wirklich alles am Tisch. Ein sehr umfassendes Verfahren also, das bis zum heutigen Tage ruht. Und wissen Sie, was mich wundert? Dass zu einem späteren Zeitpunkt eingebrachte Anträge auf Normenkontrolle mittlerweile erledigt sind. Wie lange soll dieses ja, Interregnum noch dauern? Lockdown für Ungeimpfte. Also es liegt ja wohl völlig außer Frage, dass diese Maßnahme mittlerweile also nur mehr eine, eine Schutzmaßnahme ist für die Politik, dass niemand die mit den nassen Fetzen nach Hause jagt, weil sonst kann dieses Narrativ der Ungeimpfte ist schuld, ja wohl nicht mehr länger aufrechterhalten werden. Letztes Jahr ca. 30% positiv Getestete, jetzt aktuell 3,5% positiv Getestete. Und dann kommt noch der Herr Gute-Gesundheitsminister auf die Idee zu sagen, Kontaktbeschränkung ist das A und O. Da möchte ich ihn wirklich einladen, Bitte lesen Sie das, Herr Minister. Es sind 200 Seiten, aber mit entsprechenden Quellenangaben verbunden. Es gibt auch hier und da Zusammenfassungen, falls man wenig Zeit hat, was ich bei einem Minister verstehe. Aber Sie können sich nicht darauf ausreden, dass diese Maßnahme, die einzigartig in der bisherigen Geschichte einer Epidemie- oder Pandemiebekämpfung ist, die herausragende Lösung für alle Probleme sein soll. Allein die Modellierer haben mehrfach und wiederholt geschnitzt, dass es nicht mehr wissenschaftlich tragbar ist. Das sagen auch Universitätsprofessoren, etwa aktuell Uni, Uni Wien. Die Datenlage ist derart korrumpiert, dass sie nicht mehr wirklich als Grundlage herangezogen werden kann. Details dazu gibt es dann kommende Woche neuerlich zusammen kom fast kompakt in einem Beitrag. Bis dahin lade ich Sie ein, schauen Sie selbst hinein, kontrollieren Sie selbst, überprüfen Sie selbst, Bilden Sie sich Ihre Meinung, wie parterre diese Bundesregierung und allen voran der Gesundheitsminister agiert. Das ist nicht mehr tragbar. Weder rechtsstaatlich, noch Grundrechts, aus Grundrechtsaspekten, noch aus menschlich-persönlichen Gründen. An dieser Stelle muss man wirklich in Erinnerung rufen, wo alles begonnen hat. Nämlich mit einem 14-tägigen Lockdown. Wo auch Kollege Arnautowitsch in der Zeit im Bild gesagt hat, das heilt man durch. Haben wir auch geschafft. Nur wo sind wir jetzt gelandet? In einem diktaturähnlichen Regelungsregime, wo, ich zitiere, die Zeit der Solidarität mit Ungeimpften vorbei ist. Also was ist denn das für eine Diktion? Die Politik sagt aktiv, eine Gesellschaftsgruppe grenzen wir aus. Und ich frage Sie, ob Sie bei so einer Politik überhaupt noch mitmachen wollen. Bis kommende Woche. Die Politik